Acht Abonnenten kamen in den letzten Monaten, wo ich keine Videos gemacht habe, dazu. Wie geht das? Hallo und herzlich willkommen zu dem neuen Video. Eigentlich habe ich überhaupt keine Ahnung, welches Thema zu dem Matefakt drankommen soll, aber ich erzähle etwas über den Abonnentenwachstum. Ich hatte in dem letzten Monat, im September, 13 Abonnenten Plus gemacht. Und 8 Abonnenten Plus hatte ich von Mai bis September. Wer sich das durch den Kopf gehen lässt, hatte ich 11, 12 Abonnenten mit meinem letzten Video. Mit den abo -Special. Und dann kam kein wirkliches Video mehr was sehenswert war, bis zu den Top 12 Abos. Und in dieser Zeit hatte ich ganz viel Plus gemacht, für keine Videos. ging einfach nur durch Werbung, indem ich immer gesagt habe, ja, ich habe ja einen YouTube-Kanal, mache Mathe-Nachhilfe, plane auch Latein-Nachhilfe zu machen. Denn in der Zeit, wo ich keine Videos gemacht habe, habe ich halt meine Zweitkanäle erschaffen. Ich wünsche euch doch einen schönen Tag und damit dann Ciao bis zum nächsten Video.